Ja, servus moin. Ähm, es gab schon lange kein wirkliches, äh, kein wirklichen Vlog mehr, ähm, bei Sir Metalizer. Und, ähm, ja, deswegen ich mache ich es jetzt einfach mal. Ähm, grad, wir sind gerade auf dem Weg nach äh, Schweden, ähm, und wollen das Land so ein bisschen erkunden. Mal gucken, uns in der Rad. Wir stehen jetzt gerade hier noch in äh, Rostock, <lacht> vom Fährterminal. Wir fahren dann rüber nach Trelleborg äh, und von da aus und einfach quer durchs Land. Mal gucken, wo uns uns verschlägt. Jetzt aber erstmal viel Spaß und wir sehen uns dann gleich in Schweden. Kurz Lagerupdate. Um immer noch auf der Fähre von ähm, Rostock nach Trelleborg. Es ist mittlerweile kurz nach 3 Uhr. <lacht> ich sogar fast halb hier schon. Ich kann irgendwie keinen schaffen. Keine Ahnung. Bin wahrscheinlich will aufgelegt einfach. Äh, ja, das Ziel ist jetzt ähm, nach Trelleborg. und von Trelleburg aus fahren wir einfach Richtung Osten äh, der Küste entlang. Und mal gucken, was uns da so erwartet. Äh, wir haben jetzt keine Route, äh, keinen Plan. Gucken wir einfach spontan. Dafür bin ich irgendwie der Einzige, der jetzt dieses Ziel irgendwie äh, rumläuft. Ganz schön. Ne? Ähm, man sieht im Hintergrund da so ein äh, Schiff fahren. Und, äh, ja, denke, also auch Handel und ja, Und ja, wir kommen so knapp Stunden, das hat schon ein da. Und äh, ja, ich freue mich aber wahnsinnig, weil das ist ja irgendwie schon immer auf meiner Liste gewesen. Schweden. Und jetzt? Geht's los? Ich bin aufgeregt. Bis gleich, erster tag wir sind um sind wir angekommen um äh, 5.40 Uhr 5 .40, 6 Uhr 6 Uhr haben wir ungefähr ähm, die Fähre verlassen und äh, ich, ich konnte halt echt nicht schlafen ich war halt das mit den Ruhrsesseln war nicht so war nicht so toll naja jedenfalls äh, sind wir direkt äh, losgefahren zu einem Campingplatz also sind die an der Küste entlang von Trelleborg aus äh, Richtung Osten dann hier kurz nach Trelleborg direkt einen Campingplatz gefunden und wir zahlen jetzt hier äh, ungefähr 20 Euro für die Nacht. Und wir haben gesagt, okay, fahren wir direkt morgens um 7 hin, war auch jemand direkt vor Ort, der war auch super nett und dann haben wir gesagt, okay, dann legen wir uns ein bisschen hin, schlafen ein bisschen. Ähm, war noch am Strand, ich hoffe noch ein paar Videos, äh, habt ihr eben gerade schon mal gesehen. Ähm, und dann brauchen wir einfach ja noch Campingstühle äh, irgendwie vergessen. Naja, ähm, Jetzt haben wir uns so ein bisschen eine kleine behelfsmäßige Lösung ähm, zusammengebastelt. Ähm, ne, Zelt und hier der Campingstuhl. Äh, und noch ein kleiner, ein kleiner Tisch dazu. Passt ähm, wunderbar, das ist ganz super ruhig. Ja, ringsherum Natur und direkt da hinten, ähm, da hinten ist das Wasser. Also direkt das Meer, die Ostsee. Naja. So, wir fahren morgen auf jeden Fall weiter, morgen früh direkt. Gucken uns ein bisschen dran an. Den Nee, nicht. Wir äh, uns einfach. So, in diesem Sinne, wir machen jetzt einen schönen Abend. Ähm, ja, Bis bald. Tag. Ich war jetzt gerade in äh, San in und Stadt. Ah, das ist ein Strand. Ein schöner Strand. Ähm, da ist Leuchtturm. Da ist oben sogar, man sieht es leider im Video wahrscheinlich nicht, aber da ist oben noch Kristall drin. Also das ist wirklich so, ein, so eine Kristalllinse mit eingebaut. Wunderschöne Natur. Ähm, ja, ich denk, Wir fahren jetzt einfach Richtung.. Das einfach weiter. Mal gucken, jetzt haben wir gleich noch Brotzeit. <lacht> ja, ähm. ja, gucken wir mal gucken, dass das noch so die Natur so hergeht. Auf jeden Fall schön, wunderschön. Ja. Also, gut Schlafen hier. Der letzte Campingplatz, wo waren, das war auch super top. Kann man nicht sagen. Mehr Natur, weniger Metalizer. Da. So, wer noch nie eine Kuh im Wasser gesehen hat. Die wir sind ja noch aus dem Salzwasser. Hm. Wir jetzt unter Stunden. Wir hier noch so ein Mit eigenen so. oh, Also das ist für, für Autofahrer mit den einfach so nach einer langen Autofahrt müssen wir den Körper wieder in Schwung bringen, das ist schon ganz gut. Ja. Und dann haben wir noch ein drittes Gerät hier. ist bin eigentlich äh, eine Kurve gerade. Ja. sonst hätte man hier so ein Ähm, ich schaukel. Auf einem autobahn <lacht> ähm, Ja. Läuft. Ah, die mir so viel Schwung gegeben, die ist einmal mit dem Auto weggefahren. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Aber ich, ich schaukel hier einfach, bis sie zurückkommt. Ich glaube, mein eigenes Körpergewicht braucht so viel Schwung, dass das Ding hier nie wieder anhält. Naja. da glaube, es ist lustig. Und oh, wie gesagt, da hinten fahren die Autos. Auf der Autobahn. Da hinten. Da. Moment? Da. <lacht> ja. Ich habe auch einmalig in Schweden hier. Wir gehen jetzt mal hier runter zu einem wilden Bach. Und darf man durchgehen? Alles kein Problem, alles easy. Dann zeigen wir gleich mal da vorne. Wasser. Hier ist zwar äh, Angel verboten, aber machen wir ja nicht. Von daher, wir gehen ja jetzt mal runter. Freitag ähm, und der letzten Tag, hier in Schweden zumindest. Äh, wir fahren morgen früh ähm, zurück nach Deutschland. Wir von Trellburg aus nach Rostock. Wir sind jetzt noch ungefähr so äh, knapp dreieinhalb Stunden ähm, entfernt. Wir haben uns jetzt ähm, letzte Nacht hier so eine Hütte genommen. Ähm, der wird schlafen. War angenehmer zwischendurch, das definitiv. Schauen wir mal, wo wir heute schlafen. Ähm, mal gucken. Also das Wetter schwingt auf jeden Fall um. Wir hatten gestern schon äh, sehr, sehr viel Regen Deswegen sind wir auch sehr, sehr viel gefahren. Ähm, und haben jetzt nicht so viel gesehen. Aber jetzt in echt halt echt geil. Und schön, kann man ja sagen.